Die dich passt hat, voll bleib und die sagen wir sind Zeit aus 212 Code, die steht und wir in der Zeitung. Meine Gang, die dich passt, hat voll und bleibt. Und sie sagen wir sind Psycho 21. Jo meine liebe Community, Manor Aleist wieder hier. Und heute meine liebe Community, ist es kein Fortnite wieder, sondern bio 3 auch wenn viele jetzt für Fortnite gestimmt haben auf meiner Instagram-Umfrage. Ich bin einfach mehr für BO3 alt, derzeit. Es ist einfach traurig, dass noch so viele für Fortnite gestimmt haben. Ich finde, Fortnite ist tot, meiner Meinung nach. Wenn ich mir die ganzen Livestreams angucke auf YouTube, Custom Games, Zone Wars, ist irgendwann langweilig. Die ganzen fake Custom Games-Gelder. ist meiner Meinung nach einfach Schwachsinn. Deswegen mache ich sowas auch generell nicht auf meinem Kanal. Ich will auch nebenbei noch ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und das ich mal, ist auch keine schlechte Idee. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich Leute OneBud drücke, sodass sie rausfliegen, aus der Lobby, Zeitüberschreitung haben. Auf Deutsch sagt man das auch die das Ich werde noch dann generell ein separates Video dazu machen, wie ihr zum Beispiel das auch generell selber machen könnt. Gerade in BO3. In BO3 kann ich das generell nur als einziger. Viele können das nämlich nicht. Seine, seine neuen PS4-Update wurden die PS4-Sniffer zum Beispiel oder das irgendwie so eingestellt, dass man das nicht mehr machen kann. Aber ich habe das natürlich wieder rausgekriegt. Einem Programm namens Launch. Für die anderen, die kennen dieses Programm auch, werde ich euch mal kurz ein leben zur Logo von dem Programm da reinsenden in dem Video. Und wie gesagt, ich werde generell ein separates Video machen, wie ich euch das alles erkläre am PC. Was ihr natürlich tun müsst, ist natürlich dieses. Video liken und natürlich ein nettes Kommentar da lassen würde mich natürlich freuen. Klappt nicht viel. Wir starten direkt rein. Wir suchen mal eine Runde. Wir direkt die IPs. So, wir sind jetzt in einer Runde angekommen. Ich werde jetzt direkt mal schauen auf mein Programm. So, wir graben jetzt mal die ganzen IPs. Lassen uns mal die ganzen IPs anzeigen von den Leuten jetzt hier drin. Ich werde euch noch Vor- und Nachteile von dem Programm von den Didosen erklären. Beziehungsweise sagen, so hier kommt zum Beispiel einer in Sachsen-Anhalt bei mir sogar äh, in der Nähe. Man kennt es gut. So, wir schauen erstmal kurz hier rein. Ähm, Sachsen-Anhalt hier. Wir rappen seine IP und Sie in einer Webseite rein. Angriff starten so, müssen wir mal schauen, wer von denen jetzt wohnbar haben wird. Ich denke, jetzt der hier, sein sei soll, weiß ich gar nicht. Mancher quitten oder sprich ähm, haben die Zeitüberschreitung. Ist manchmal unterschiedlich. Manchmal verlassen sie auch das Spiel, weil die wissen, es leckt bei denen. Da gibt es logischerweise raus. Ist ja klar. Bei manchen sieht man auch nicht, dass man Onebar hat lecken zwar trotzdem wohnen, quitten dann auch logischerweise, aber man kann nicht sehen, dass sie wollen haben. Mal gucken, ob das funktioniert bei den einen jetzt hier so, drin. Oh mein Gott, ja, ihr könnt sehen, unten links dieser Säule, habe ich euch ja direkt gesagt. Es war ein deutscher Säule und ich habe auch einen deutschen direkt die Das war auch als er, heißt Säule. Könnt ihr auch gerne mal zurückspulen, dann könnt ihr mal sehen, dass er das Säule war, weil er als einziger Dreibar hatte. Wir, stehen, wir starten gleich mal mit dem nächsten. Der wohnt auch in Badenhausen in Hessen. So, der Angriff hat begonnen und man kann direkt auch schon sehen, es ist ein deutscher. Ja, er hat wohl nur man kennt's. Ähm, der wird als nächstes rausfliegen. Man konnte auch gerade sehen, eindeutig sehen, dass er Wunderbar hatte. Ich spule das hier zurück und pausiert das kurz. Man kann sehen, dass er Wunderbar hatte. Der wird auf Ansage gleich als nächstes aus der Lobby fliegen. Wie gesagt, man kann auf der Webseite, wo ich halt generell bin, na, man kann sehen, unten links, Spieler hat das Spiel verlassen, der auch gleich logisch, weil die eine Party waren. Für die einen oder anderen, die wollen jetzt gerne auch sehen, seit dem neuesten PS4-Update ist es halt sehr schwer, das noch zu machen. So, nächster IP, der muss diesmal in, in Italien, das kurz stoppen. Man kann auch die Zeit einstellen, wie lange er Gedidos werden kann. So, das muss ich erstmal so, neu eingeben, man kennt's. Let's go. So, wir schauen mal. Ich hätte auch gerne immer, ah, war das jetzt der hier? Das hat, glaube ich, Wohlmarkt gehabt als erstes, oder oh, das ist doch der Team mit hier unten? Ich sagen, der ist auch eher so Franzose. <lacht> Wir werden gucken, ob der rausfliegt. Ich glaube, in den nächsten 20, äh, 20 Sekunden sollte er eigentlich rausfliegen. Aber er ist struggelt als einziger Rumbetreiber. Das ist ein bisschen bei dem Leck, denke ich mal. Natürlich. Ja, man man kennt's. Au. Oh. Nee, das war doch der Erste. Hat das Spiel verlassen. Und ich glaube nicht, dass wenn man, wenn man im Gegner-Team, beziehungsweise wenn man gut steht, dass er da quicken geht. Glaube ich eher weniger, dass man das macht. Ähm, man konnte aber gerade sehen, dass er das Spiel verlassen hatte. Wir suchen mal direkt eine andere Lobby. Ähm, die Vor- und Nachteile sind auf jeden Fall, das, bei dem Programm Sehen von der Lobby Host ist. Manchmal ist es auch Ackerfuck von der Lobby, dass da halt so viele Deutsche sind, die abfacken oder so. Keine Ahnung. Ist ja halt klar, dass man dann halt die Lobby irgendwie halt crashen möchte. Das kann man allerdings machen. Ähm, ist aber für mich eher ein Nachteil, weil dann die, Lobby, die ganze Lobby zusammen crasht und ihr das Game neu starten müsst. Finde ich jetzt Schwachsinn, den Host dann halt zu dienten. und dann halt sein Ding dann. Generell wird auch manchmal angezeigt, zeigt äh, die IP-Adresse logischerweise bei dem Programm dann, wo er wohnt und dann den WLAN-Anbieter. Beispielsweise Beispiel wenn jetzt in der Polizeit und euren Kumpel fragt, sag mal, wohnst du dort und, dort und hast den Anbieter und er sagt nein. dann geht einfach aus dem Grund, da er ähm, v -V VPN drin hat. Äh, viele wissen, was VPN ist, viele auch nicht. Erkläre euch kurz, warum manche VPN drin haben und wieso, was halt VPN ist. Ihr als Hacker, Leute, die dasen möchtest oder hacken wollt, das weiß ich, und derjenige VPN drin hat, denkt man sich so, hm, er ist Deutscher. Den kann man mal auf Hacken so einfach gespannt haben. Und dann denkt sich so, hä, warum holt denn der in Australien? Und hat den und den komischen Anbieter aus China oder so, kann ja sein. Und dann ist da die sozusagen dieser VPN drinne. Der VPN macht es das so, dass ihr in einem anderen Ort, anderen Land seid und nicht euren jetzigen Standort zeigt, sage ich mal. Und ist sozusagen Schutz für viele Hacker. Wie mir zum Beispiel jetzt, ich sag mal, ich sage nicht, dass ich Hacker bin. Egal, wir suchen mal direkt eine nächste Lobby. Auch dass wir das direkt mal mit Zeitüberschreitung haben. Oh, was geht da? Direkt mal deutlich gefunden. Wenn jetzt direkt mal bei dem Ausprobieren, wenn die jetzt in der Lobby drinnen bleiben, dann kann ich euch das generell zeigen. Oh, was geht ab, Jungs? Ist So, Digga, er hat einfach ein Bambus-Headset. Komisch. Ja, okay, ähm, schaut euch mal den. drückt mal auf Touchpad und schaut euch beim Gegnerteam an. Mist. Mrs. hab kein Aim. Die wird jetzt in den nächsten Sekunden aus der Lobby fliegen, weil ich ihre IP habe. Auch die nicht von dir, ich hab die ja generell schon selber. Guck mal, jetzt ist die Zeitüberschreitung unten links, man kennt's. <lacht> Guck mal, dieser Patrick im Gegnerteam hat Bonba. Warum das? Okay, er wird jetzt in den nächsten Sekunden rausfliegen. Der kommt aus, aus Nordrhein-Westfalen. Ich kann dich fragen, ob du dort wohnst. Wohnst du in Hessen? Wohnst du in Aachen? Wohnst du in, wohnst du in Frankfurt? <lacht> okay, dann bist du der Stadt mal rein. wir mal, ob er das ist. Team Desmatch. Stadt mir direkt auch rein. Gucken wir ob er das ist, der gute Kollege. Oh, ja, oh ja, das war ja. <lacht> Eindeutig, man kann sehen, man kann es sehen. Das war aus Versehen der Host. Man kann sehen, den Little Crash zusammen mit dem Aussehen hast Host, wie ich jetzt zum Beispiel. Er hat eine gute Leitung gehabt, wie gesagt, und der hat auch gesagt, dass er ein Dings war und, äh, in Frankfurt. Aber wie gesagt, es soll es gewesen sein, denke ich mal an der Stelle. Aber er ist offline, man kann es sehen, er ist offline. Und er hat doch in Frankfurt, man kann es sehen, die ganze Top ist gecrashed, er ist offline. Ein eindeutiger Beweis, meiner Meinung nach, wie gesagt, wenn ihr so ein Video gerne sehen möchtet, wie ihr das einfach machen könnt, müsst einmal dieses Video liken und mir das Kommentar da lassen. Könnt ihr auch gerne Videos oder Video-ADN in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sogar gerne freuen, Plus das BO3 ist Zombie-Modus. Oder halt generell Fortnite, aber Fortnite bin ich jetzt momentan nicht so wirklich so im Mode, sage ich mal. Hab ähm, 30 Likes werde ich das Video auflösen oder knackt ihr das Video, wo ich euch das zeigen tue. Wie gesagt, das soll es gewesen sein. Macht auf jeden Fall bei meinem Giveaway mit auf Instagram. Ich verlose da Fortnite-Accounts. Könnt ihr gerne mitmachen, ist für euch kostenlos. Und ich glaube, 30 Accounts verlose ich, wenn nicht sogar mehr. Mal gucken. Äh, Durchsagen, Jungs, bis zum nächsten Mal und haut rein.